Macht euch bereit für die nächste Zwischensequenz. Kommander Zavala braucht eine vereinte Vorhut. Während er sich auf den Angriff auf die Allmacht vorbereitet, machen wir uns auf die Suche nach Kate und Ikora. Glücklicherweise haben wir ein ungewöhnliches Signal von Kates Geist reinbekommen. Es wird von einem Zentaur namens Nessus gesendet. Was seltsam ist. Zentauren sind eigentlich nur Felsbrocken in den äußeren Ecken des Sonnensystems. Nichts sollte hier sein. So, das war Nessus. Hier wächst sogar was. Nichts sollte hier sein. Das sieht eigentlich nach nichts so aus. So viel dazu, dass hier nichts ist. Ja. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kate's Position orten kann. So, Kate, wo bist du? Wo soll ich hin? Alles klar, ich verfolge Kate's Signal. Ich glaube, ich habe da was. Stecke in der Klemme! Wechsfalle! Fail safe. Wechsfalle? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Kate. Neues ist sie finde Kate wow da unten. kann ich einfach reinspringen gut cool. Das Signal kommt von dem Schiffswrack. hier um Kate 6 zu retten? Wow, du bist nicht Kate. Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Ähm, um, okay. Klingt spannend. So frei nach dem Motto. Auf geht's irgendwo ins Nirgendwo. Eine verrückte Notfalllogik. Auf einem Planeten. Kann liegen. ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, alles okay. Du hörst dich. Komisch an. Ich bin Failsafe. Das Sicherungssystem der Exodus Black nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr. Ah, ich verstehe, sie ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Stets zu Diensten. Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine alien roboter namens Vex haben eine 92,014-prozentige Umwandlung des Centaur Nessos erreicht. So. Muss ich wohl da runter. Kate! Ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung! Die Wächs werden dich eliminieren. Safe. Was ist denn hier eigentlich passiert? Kate 6 wollte das Wex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nichtlinearen Schleife fest. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Aber er ist nicht der hellste. Das läuft nicht gut. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die wächst diesen Planetoiden umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Die hört sich viel zu begeistert an. Notfalldatenauslagerung für die VEX, aber es fehlen zu viele Komponenten, um richtig zu funktionieren. Schade. Hab gehört, dass sie Cora nach einem komischen, schwebenden Statik-Chrono-Drive für ihre Bürosammlung sucht. der Plan. Schwachpunkt nicht oben, sondern in der Mitte. Seid gut darin, die Wex zu zerstören. Viel besser, als es meine Crew war. Ich will gar nicht fragen, aber. Feldsafe? Was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und er ist sowas von tot. Kann ich bin echt froh dass ich quasi unverwundbar bin. Kate 6 befindet sich direkt hinter dem Wächstor. Bitte begebt euch dorthin. Dann stecken wir doch auch fest wie Kate. Oh nein, mein Urteilsmodul ist viel verlässlicher als das der Kate-Einheit. Wir sind durch. Uns geht's gut. Natürlich. Kate 6 ist ganz in der Nähe. Jetzt komm hierher, bevor ich wieder verschwinde. So. Oh. Schnell, komm her. Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate? Was, was hast du? Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Hör zu. Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhigt dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh verdammte Angst, hast du mir nicht zugehört! Ob sie ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Ja, berechtigte Frage. Okay. Wir fliegen in Orbit und fliegen schon wieder runter. Eckigen Kanten. So. Cool. Fail safe. wir sind bei deinen Koordinaten. Kate steckt in einem Wechsportal fest. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Doch, wer blickt das schon? sieht mein neuer Sparrow eigentlich aus? Gelb. Hübsch gelb. Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Wächsgeistesfluid. Hm, dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Wächs sind keine reinen Roboter. Hätte auch schön sein können. Zum Henker hat Kate nach Nessus geführt. Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf, uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. sperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Durch deine Zerstörung der Wächs würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. Uh. Der Herr, wie geht es dir? Oh, jetzt ist er wieder weg. Das ist der Wex-Teleporter? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du solltest ihn an dich nehmen. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Woohoo! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Ha, ha, ha. Und, äh, wo bin ich hier? Hey einheit du bist in der jo. Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Oh, all deine Träume wahr werden. Wir Saja, wollen wir Rank machen? Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Welche ist die Böse? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. So, nächste Mission machte ich, um Kleid sechs zu treffen. Wo ist denn das? Ja, Irgendwo, wo ich nicht bin. Hm. Gehen wir machen hier weiter. Ach ja, das ist so. Okay, dann war es das mit Destiny für heute und ich möchte die aktuelle Sitzung beenden. Wir wechseln dann einfach mal die Ansicht auf.